macht uns speziell. Wir sind keine klassische Arbeitskollegen, sondern wir sind eine Familie. Wir haben es sehr lustig untereinander. Ein sehr junges Team. Also ich, mit meinen 38 Jahren, gehöre fast schon zu den Ältesten. Und darum bringen wir so eine gute Dynamik hinein: Von jung zu reifer. Die Garage macht speziell, dass sie sehr familiär ist. Wir pflegen mit den Mitarbeitern, ob das ein Lehrling ist oder ob es ein Geschäftsführer ist, ein sehr familiärer Umgang miteinander. Das merkt man auch von der Arbeitsatmosphäre bei uns. Ja, wenn ich an unsere ehemaligen Lernenden denke, denke ich als erstes immer an Serge Verone, das ist unser Diagnostiker, und über 35 Jahre schon im Betrieb ist und heute unsere Lernenden ausbildet. Also sicher einmal bei uns Lehre machen wir nehmen uns mal Zeit für die Stifte. Das können viel selber arbeiten, also dass sie selbstständig die Arbeit machen können und wirklich mehrmals auch das können ausführen können. Dass sie auch gut lernen können. Unsere Garage würde ich beschreiben mit grandios. Weil die Mitarbeiter die Garage eigentlich ausmachen, darum grandios.